Willkommen zur Handelskalkulation in Excel und jetzt der Part Differenzkalkulation als äh, drittes und letztes fehlendes Puzzleteil in den zwei anderen Kalkulationen Vorwärtskalkulation und Rückwärtskalkulation ist ja schon einiges gerechnet worden und jetzt kommt noch hinten ran die Differenzkalkulation ich habe äh, zum besseren Verständnis den einen Teil der Berechnungen, die stattfinden, in grün mit einem Pfeil hier hinterlegt, links auch, und den anderen Teil, der gerechnet werden muss, mit dem lila. Ich fange an. Wir haben auch hier wieder, wenn wir es in Excel aufbauen, ja, so eine Art Pflicht, das in Prozent zu formatieren. Das macht es etwas einfacher. Das heißt, erst die Felder, in, der Prozent, in denen Prozentwerte stehen, mit Prozent formatieren und dann die Ziffern eingeben. Ich fange mal an mit der Berechnung. Wir haben in der Differenzkalkulation im ersten Schritt einzugebenden Listen-Einkaufspreis. Ich habe auch hier wieder die 200 Euro angenommen, wie in den anderen beiden Beispielen Vorwärtskalkulation und Rückwärtskalkulation auch. Im Video ist jetzt zu sehen, wenn ich den Wert eingebe, das ist ja mal zum Warmmachen ein ganz kleiner Schritt. Ich tippe die 200 ein, drücke Enter und habe dann die 200 Euro da stehen. Im nächsten Schritt brauche ich den Liefererrabatt. Den ermittle ich über eine Formel. Das heißt, ich brauche hier die Funktion Runden. Immer wenn ich multipliziere oder dividiere, wird gerundet zeige auch mal wie ich gehe in die Zelle gebe ein ist gleich Runden Klammer auf dann folgt die Berechnung hier in dem Fall der Prozentwert mal den 200 Euro könnte man aber auch umdrehen man kann also den Eurowert auch mal die Prozentvertauschung ist möglich ich ermittle hier ein Ergebnis von 10 Euro und im nächsten Schritt muss ich jetzt den Zieleinkaufspreis ermitteln Der Zieleinkaufspreis berechnet sich Listeneinkaufspreis minus dem Liefererrabatt, auch wieder in Excel dargestellt, zeige was ich tue, ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert, aber es ist eben ein Schritt, Listeneinkaufspreis minus und Klick auf die Zelle mit dem Liefererrabatt in Euro und dann habe ich den Zieleinkaufspreis. So gehe ich vor beim Liefererskonto, ähnlich wie beim lieferer -Rabatt. Auch da kann ich in der Differenzkalkulation jetzt natürlich die Berechnung machen, aber dann eben auch gerundet, ganz wichtig. Dann sehen wir hier schon, was passiert. Wieder die Eingabe ist gleich runden, Klammer auf. Der Prozentwert mal den Eurowert. Natürlich als Zellbezug und dann Semikolon 2, um von der dritten auf die zweite Nachkommastelle zu runden. Da komme ich zum Bar-Einkaufspreis. Da brauche ich eigentlich nur den Zieleinkaufspreis minus dem Liefererskonto und dann habe ich den Bar-Einkaufspreis. Ich zeige es im Video. ist gleich damit man rechnen kann zieleinkaufspreis in klick minus liefererskonto habe ich hier 188,10 euro als bar einkaufspreis da muss die fracht darauf gerechnet werden zur arbeitsvereinfachung habe ich die fracht jetzt einfach mit einem fixen betrag angegeben steht links ist immer die vorgabe also das was ich weiß bevor ich kalkuliere da passiert jetzt nicht wahnsinnig viel, sieht man aber im Video. Ich gebe ein ist gleich, machen Linksklick auf den Eurowert der Fracht. Wenn die Fracht irgendwie anders ermittelt wird, braucht man natürlich auch eine andere Berechnung. Ich komme zum Bezugspreis. Der Bezugspreis ist der Bar-Einkaufspreis plus die Fracht und das passiert in dem Video. Ich klicke auf die Zelle, in der die Berechnung stehen soll, ist gleich bar plus die Fracht. Da komme ich hier an 193,10 Euro. Jetzt müssen wir die Handlungskosten noch draufrechnen in der Differenzkalkulation. Die werden natürlich wieder gerundet. Ich zeige auch im Video, was passiert. Wieder ist gleich runden. Ganz genau, Klammer auf, auf die Zelle, in der der Prozentwert steht, mal dem Eurowert, Semikolon 2, Klammer zu. Und dann ergibt sich hier ein Betrag von 19,31 Euro. Und dann zeige ich jetzt direkt mal den Selbstkostenpreis noch. Selbstkostenpreis hier schon in meinen Beispielen immer vorher in rot dargestellt. 212,41 Euro. Ich zeige im Video, wie es dazu kommt. Klicke auf die Zelle, in der der Selbstkostenpreis stehen soll. Ist gleich... Und dann haben wir den Bezugspreis plus die Handlungskosten. Und dann kommen wir hier an einen Selbstkostenpreis von eben diesen 212,41 Euro. Und jetzt passiert etwas Spezielles. Das ist ja die Differenzkalkulation, in der ich den Gewinn ermitteln möchte. Das heißt, ich habe jetzt vorwärts getan, was ich tun kann für die Differenzkalkulation und habe quasi den ja, listen akzeptiert. Und über den Listenverkaufspreis, also das, was der Kunde mir überhaupt nur geben will, muss ich jetzt quasi zurückrechnen bis zum Gewinn, um herauszufinden, wie viel Gewinn ist es denn eigentlich. Ich fange an. Der Selbstkostenpreis verschwindet jetzt hier in der Animation. Und der Listenverkaufspreis, der rutscht jetzt hier rein. Jetzt, ab jetzt rechne ich von hier da auch wieder das Video ich gebe den Listenverkaufspreis ein mache das eigentlich wie beim Listen Einkaufspreis auch, der ist ja fix vorgegeben tippen, Enter, da ist er dann ziehe ich davon jetzt den Kundenrabatt ab das heißt der Kundenrabatt wird auch wieder gerundet, der muss ermittelt werden aber wir haben hier den Vorteil beim Rückwärtsrechnen. Wir, sind ja, wir rechnen vom 100 und das ist recht simpel zu realisieren. Ich zeige es. Ist gleich Runden, Klammer auf, der Prozentwert mal dem Eurowert, Semikolon 2, Klammer zu, Enter. Komme ich hier an 26,22 Euro. Jetzt kann ich den Zielverkaufspreis ermitteln. Der ist in meinem Beispiel 236,01 Euro. Ich zeige das Video dazu. Ist gleich Listenverkaufspreis minus dem Kundenrabatt. Enter und komme hier an die 236,01 Euro. Jetzt brauchen wir noch das Kundenskonto. Das müssen wir auch wieder in der Berechnung oder die Berechnung selbst dann runden. Im Video zu sehen ist gleich Runden. Klammer auf. Ein Linksklick auf den Prozentwert. Mal dem Zielverkaufspreis, Semikolon 2, Klammer zu, Enter und dann haben wir die 2,36 Euro. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch den Barverkaufspreis und dann kommt eigentlich das Besondere an der Differenzkalkulation. Barverkaufspreis wird ermittelt, zeige ich im Video. Ist hier. Zielverkaufspreis minus dem Kundenskonto und dann kommen wir hier an einen Barverkaufspreis von 233,65 Euro. Und jetzt die Besonderheit bei der Differenzkalkulation. Das heißt, man, wenn man sich das Video der Vorwärtskalkulation und auch der Rückwärtskalkulation gut angeguckt hat, dann sieht man, dass Teile, das Grüne aus der Vorwärtskalkulation ist, das Lilane, aus der Rückwärtskalkulation. Deswegen habe ich die farblich auch unterschieden in den Beispielen. Da gibt es eine Playlist. Würde ich sehr empfehlen, sich die anderen zwei Kalkulationen auch gut anzuschauen. Ich komme zu dem Schritt der Gewinnermittlung. Der Gewinn ist hier 21,24 Euro. Schauen wir mal, wie es passiert. Ich gebe ein ist gleich. Den Barverkaufspreis minus den Selbstkostenpreis und ermittle dann die Differenz in Euro. Und das ist dann der Gewinn. Das heißt, 21,24 Euro hätte ich jetzt in der Kalkulation, die für mich übrig bleiben. Dann kann man auch noch zusätzlich den... den Prozentsatz äh, des Gewinnes ermitteln. Das zeige ich auch eben noch. Das ist jetzt nicht so mega wichtig, aber nichtsdestotrotz kann man. Da passiert eigentlich dann folgendes. Also ich nehme jetzt den Selbstkostenpreis als die 100% und den Gewinn dann quasi als X. Schauen wir mal. ist gleich der Gewinn in Euro geteilt durch den Selbstkostenpreis in Euro. Dann ist die Zelle auch Prozent formatiert und dann erhalte ich hier auch die 10% Gewinn als Ergebnis. Ja, das war jetzt die Erklärung oder Erläuterung zur Handelskalkulation und zwar zur Differenzkalkulation. Bitte ähm, die Vorwärtskalkulation gut anschauen, die Rückwärtskalkulation auch. Diese drei Kalkulationen hängen halt unweigerlich zusammen. Ich wünsche ganz viel Spaß damit. Euer Eddy.